Werde ich heute meinen ersten Jumpscare bekommen? Willkommen zurück zu Fly Nights at the Flat Days 2. Was auch immer gerade war von mir, aber egal. Wir sind nach Nacht 5. Wir haben es ehrlich geschafft bis Nacht 5 ohne Death. Einfach nur, weil ich schon weiß, wie das Spiel in etwa funktioniert. In etwa nur. Ja, wirklich nur in etwa. Okay. Oh, oh. Hi, letzte Nacht. Hey, Let's hey, nach good job, night um, hey uh, keep a close eye on tonight, okay? Uh, from what I understand, the building of a lockdown, uh, don't want to go out in or out, you know, especially concerning any previous employees, um, when we get it all sorted out, we may move you to the day shift. This the just became available, uh, we don't have a replacement for your ship yet, but we're working on it, uh, we're gonna Fox try to contact Fox the restaurant owner, uh, I think the name of the place was family diner or like that. Okay. Good night. Leute, nächste nacht. Ist das hier der Telefon-Typ nicht letzten Achso, im letzten Spiel gestorben. Ist er danach ist er der Vorgänger in das Spiel hier? Ganz vergessen. Irgendwie kommt mir das nicht ganz so vor. Vor allem was, was wie erklärt das an die River-Charaktere? Ich bin nicht ganz vertraut mit der Story. Nur so ein wenig. Aber nicht sehr. Aber Leute, sobald wir diesen Teil durch haben, kommt auf 3. Und das auf 3 ist noch schwieriger, ich weiß es gar nicht. Hi Mangle. Das Balloon boy hier. Hi, Foxy. How's it going? Hau ab. Okay, Mangle ist weg, kommt langsam zu mir. Hi, hi, hi. Bye. <lacht> Und tschüss. Freddy, hey, du big boy. Was ist los? Kommt er nicht? Hast du keine Lust? Was ist los mit dir? Doch. Soll ich nur an? Jetzt kommt er. Nee, Bonnie? Bonnie, lass Foxy, lass Freddy da auch mal. Und wer hat da gerade gelacht? Wer hat gerade gelacht? Ballonboy, was du das? Ballonboy. Gott. Wer ist es? Hey, ist noch irgendjemand? Kann ich drauf gucken? Scheiße, das ist Mängel. Gott, Foxy, Foxy, Foxy, Foxy, Foxy, Foxy, Foxy. Scheiße, Puppet, Puppet, Puppet, Puppet, Puppet. Oh Gott, Mütze, Mütze, Foxy, Foxy, Foxy, Foxy, Foxy, Foxy, Puppet, Puppet, Puppet, Puppet, Puppet, Mütze, Mütze. Okay, Foxy, Foxy. <lacht> Was mache ich hier? Hilfe. Meine, meine Batterie ist schon nur noch auf zwei, auf zwei Batterien, äh, meine Flashlight, meine Lampe, meine Taschenlampe. Hi. Okay, bye. Ich bin nur Freddy. Ich bin der originale Freddy. Ich sehe hundertprozentig genauso aus. Ich bin auch ein an Animatronic, so wie hier. Braucht mich gar nicht verwandeln. Ich bin noch einer. Was ist los mit euch? Ihr hey, seid echt solche Idioten. Ja doof. Ehrlich. Hi, niemand da. Jetzt aber. Nein. Das geil ist aber, wenn ich hier auf die Kamera gucke, verbraucht das keine Flashlight. Was ich cool finde. Was glaubt ihr, habe ich besser drauf? Auf 1 oder auf 2? Oh, hi Freddy. Und? Hä? Lass mal Freddy mich mal jumpscaren. Come on, Leute. Ihr wart alle schon dran. Ich ich jumpscare aber... Ich mal... ...untersuche... Die nee, Freddy war auch schon mal dran. Hi Freddy! Du hast noch ein wenig Achsel da rausgehen. Ich würde das vielleicht äh, mit zum so Optiker gehen. Hi! Optiker, das habe ich. Ich bin dumm. Sorry. Meine Flashlight geht aus. Deshalb werde ich jetzt wahrscheinlich sterben. Meine Flashlight ist fast leer. Die flackert schon. Und es ist erst 3 Uhr morgens. Das ist absolut kein gutes Zeichen. Da ich habe ganz gut tippen. Okay. Komm. Ich muss auf der auf diesen Dings draufklicken, glaube ich. Sonst geht's gar nicht. Schnell Bonny. Achso, ich kann nicht mehr rausrennen. Okay, klicken. Hi. Fuck. Bitte. Boah, Loonboy. Ich will deine Ballons nicht. Hey, Toy Freddy. Oh Gott, war das schlecht. <lacht> 4 Uhr morgens, okay. Ganz ruhig. <lacht> Ganz ruhig, sage ich hier. Genau. Hey, ich bin doch schlau. Da ja, kommt Toy Freddy. Hey ah, immer das ist Bonnie. Wo kommst du überhaupt? Ich habe dich nirgendwo gesehen. Was ehrlich, du. Wo kommst du? Oh, oh, oh, Toy Bonnie. Ich habe dich schon lange nicht mehr gesehen. Hi, ist schon eine Folge her. Ja, zwei. Oder so. Komm, Foxy, Foxy. Nein, nie. Ah, nein. Foxy. Niemand da. Musik, Musik, Musik. Box. Hi, Bonnie. Oh Gott, Bonnie. Hau bitte ab. Ich muss wann foxy endlich wieder da ist also nicht wieder endlich ich meine, dass er nie wieder kommt irgendjemand ist da noch ich hoffe es ist nicht foxy es ist genau foxy oder Werden ist es foxy oh was ist freddy immer noch hi freddy ich bin tot 5 Uhr morgens Ich habe extra meine Puppe rangezogen damit ich gar ich nicht wie eine Pussy wirke aber tue ich eh ich zitter Fuck it ich mach's noch mal ich mach's einfach nochmal. mal ich mach's einfach oh. Okay, wir sind da, wir sind drin, wir sind in Buis. Puppet, Puppet, Puppet, Puppet, Puppet, so. Okay, ich hab, das ist jetzt meine Taktik. Chris, du musst mir sagen, ob ich das gut mache. Für die Leute, die Chris nicht kennen, das ist ein Typ, der die Games schon durchgesagt. Also er hat zumindest in erster Zeit durchgesorgt, aber er kennt sich gut mit der Serie aus, denke ich. Ha! Hi, Foxy! Okay, ich habe immer noch alle Balken. Hi, Foxy, warum gehst du nicht weg? Hau ab! Nach dieser Folge werde ich mir vielleicht die Kommentare anschauen. Mal schauen, wie, wie ich mich entscheide, wie lange ich aufnehme heute. Das ist 0 Uhr. Ich habe heute mich entschieden, um 0 anzufangen, aufzunehmen. Das ist die zweite Folge. Das ist jetzt die dritte Folge. Bis da läuft's. Noch nichts. No? Niemand braucht zu mir zu kommen. Niemand. Niemand. Bis 1 Uhr morgens und dann geschah es. Links, rechts, niemand, aber dann in der Mitte. Kam jemand. Nicht? Okay. Foxy. Fuck, nein. Boxen. Irgendjemand ist da. Irgendjemand ist direkt jetzt da. 3, 2, 1. Nein. Was? Äh... Uh, ja. Menge. Hau ab. Puh. Diese Maske Ich muss mich etwas konzentrieren, das zu mir Spirale. Wow. Bonnie, Hi! Es gibt Leute, die dachten, dass... ...Toy Bonnie, ist, ...die wir gerade gesehen haben... ...dass er ein Mädchen ist. Die Leute dachten wirklich, dass er das ein Mädchen Okay. Keine Ahnung, wie man bei Toy Bonnie denken kann, dass das... Ja gut, okay. Aber dann könnte man das... na ja, gut, bei Friendly auch nicht. Aber okay, ich verstehe es. Teilweise... Aber ich kann es nicht nachvollziehen, ich verstehe es, aber ich kann es nicht nachvollziehen. Warum man das. Ja. Ich würde es hinterfragen, aber nicht denken. Oder ich ist falsch. Was meint ihr? Hi. Ich muss Foxy an Flash. Kannst bitte gehen. Bevor er mich an Danke. Oh, Foxy geht schon weg. Oh, das ist aber sehr lieb von dir. Süßer. Oh, fuck. Wind, wind, wild, ab. Ab, ab, ab. Musik, Musik, Musik, Box, Box, Box, Hi. Ah ha ha. Lustig, oder? Es war lustig hier zu sein. Findest du nicht auch? Hallo? Wie geht es Ihnen? Du gehst nicht mehr so gut, wenn ihr seid. da seid. Haut ab. Niemand kann euch leiden. Es gibt keine sehen, die euch leiden kann. Seid also. Gibt's nicht. Okay. Ich hab noch zwei Batterien, also eins sind es drei, oder? Was? Ah, hi. Gott! Ist weg, weg? Dankeschön. Fertig ist das so! Mängel ist wieder da. Hi Mängel! Und hi Chica! Hau ab, halt Beine ab! Bitte, bitte ab. Danke. Oh. Hallo? Irgendjemand? Oh. Schlau, schlau, schlau, schlau, schlau. Ah! Oh mein Gott! Point up! Point up! Points the Musik so boxe ab. Hi! Deshalb werde ich nicht sterben. Ich werde es versuchen. Mangle, hau ab! Ich will keinen Radio-Sound die ganze Zeit hören. Ah. ist so ein schönes Geräusch, was man sich. Jeden Abend anhören würde. Wollen würde. Was auch immer. Halt's mal. Hi. Hi. Hi. Bitte bei. Hi. Hilfe. Hi. Hi. Und jetzt bei. Oh, oh no. Hallo.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 verstehe es nicht. Warum geht er nicht weg? Ich gucke ihn an, so weiß ich. ich. guck ihn an. Und was macht er? Hi, hi, Freddy. Hi. Willst du meine Ballons kaufen? Nein, ich will keine Ballons. Machen wir es nochmal. haben wir in den Jumpscare von alten Freddy und der Puppets gesehen. Das passiert aber, wenn man die Musikbox nicht auflädt, dann kommt die Puppe, die wird richtig wütend, macht dann so, ja? Und dann wird sie richtig wütend und dann kommt sie noch 20-30 Sekunden auf einen zu. Heißt, man kann sie in den letzten, weiß ich nicht, in den letzten 10 Sekunden ignorieren. Ach, lol. Aber ja, es waren die letzten 10 Sekunden, egal. Okay ein versuche ich noch Ups <lacht> Okay Let's freaking go 3 1 Okay, ich bin ready Jetzt mach ich mich down. Wenn Balloon bei Ballerain bei euch drin ist, er geht euch nicht. Aber was er macht er, Doppelt, er macht, er ist geteamt mit dem hier, mit Foxy. Und zwar könnt ihr eure Taschenlampe nicht verwenden. Und die braucht die Taschenlampe für Foxy. Weil ihm juckt das mit der Maske nicht. der das ist, das ist, das weiß, dass ich nicht Freddy bin. Ja. Oh, du Doma. Hau ab. Meine Güte braucht er zehn Jahre. Aber der, aber Balloon ist nicht ganz so schlau. Weil der weiß nicht, dass, ob ich jetzt wirklich Freddy bin oder nicht. Und er guckt lieber nach, bevor er dann das macht, was er und foxy ausgemacht haben. Scheiße, ich habe schon eine Batterie verschwendet. Noch ganz kurz gucken. Foxy. Ha hi, wie geht das dir? Hi. Geht's euch? Hi. Das ist eine Morgens. Ich würde gerne, dass ihr abhaut. Ist schon, ist noch ziemlich, ziemlich früh. Hi, Mangle. Ihr geht's so! Ich hab Angst. Weiß ich, ob ich vorgegeben schaffen geschaffen bin, aber ich werde mir die Herausforderung stellen und jedes einzelne Flachspiel durchspielen. Immerhin alle Fächte. Ob ich den Rest mache mit den bonus das weiß ich noch nie. Na, nicht In diesem Spiel habe ich es vor. Aber in so ein Spiel wie, weiß ich nicht, was ist schwer. Flach 4? Da weiß ich noch nicht, ob ich das machen will oder machen werde. Will ja, weiß ich nicht. Ja, gut, das, das war ich wirklich noch nicht. Hi. Hi. Was? Niemand da? Was? Wir klettern nach rum. Können jemand leise sein? Ja, ist jemand da. Let's go. Nein? Was ist los mit euch? Jetzt aber. Oh mein Gott. Balloonboy. Okay, Maus richten. Let's go. Mangle. Mangle, hau ab. Der alte Bonnie. Nee, warte. Der neue Bonnie? Der kommt immer von von, von rechts. Also es ist jetzt andersrum mit äh, den neuen Es kommen immer von anderen Seiten. Aus der Mitte kommt glaube ich nur Freddy. Also nur die Freddys kommen glaube ich aus der Mitte. Aber ich will nicht versprechen, ich weiß nicht ob das richtig ist. Deshalb vertraut ich mich drauf. Ich denke schon, oh fuck! Nein, Foxy! Foxy! Hau ab! Oh, Foxy, Foxy, Foxy, nein, nein, nein, Musikbox! Nein, hau ab, ich muss Foxy flashen! Also, nicht falsch verstehen mit Flashen, lustig. Nee, egal. War es halt pervers, ist mir egal, ich muss mich darauf konzentrieren, dass Foxy weg ist, oh mein Gott. Das war schnell genug, Halsmaul! Das war schnell genug! Pisst euch, ich muss Foxy flashen! Halt doch all eure Fressen. Nein! Was du Scheiße! Hey! Okay, guys, komm. Einen Schweifersuchen wir noch. Oh, die Puppe, die Puppet. Oh. Da bin der habe ich gestorben. Aber was hätte ich noch machen sollen? Ich weiß es echt nicht. Okay, ab wisst ihr was? Ab jetzt mache ich jedes Mal diese Taktik. Und dann leuchten. Foxy hat Priorität. Die in den Schachten mache ich danach. Weil die gehen erst nämlich raus. Äh, wenn ich meine kamera hochhalte wenn jetzt hier element ist ja dann dann kann ich einfach äh, so lange ich will solange ich dann nicht in die kamera gucke ist alles okay als ich das früher in videos gesehen habe dachte ich immer hier Licht da also das ist das irgendwie so ein ähm, ja, wie soll ich das sagen halt wie so eine kamera oder sowas ich wusste halt nicht dass das hier wirklich so ein so, so ein gang an darstellen soll direkt hier ich, ich wusste dass das hier wirklich ein gang sein soll das sah halt immer so 2D aus. Da dachte ich halt wie dass das hier so ein Gang sein soll. Aber es sollte halt das schon, dass da wirklich jemand dann ist, direkt neben mir. Und das habe ich nie gecheckt, aber... Jetzt... Ja gut, jetzt sieht man es nicht unbedingt besser, aber... Ich weiß jetzt auf jeden Fall, dass es das so das darstellen soll. Was? Was war das denn gerade? ich tot? Sollte ich eigentlich nicht. Warum soll ich tot sein? Hi, Foxy! Reicht. Hi, Foxy. Ein Balken schon weg. Fuck! Okay. Hi. Nein. Okay. Okay, nee. oh Gott, das wird so schlimm in den späteren Nächten. Weil, für die Leute, die es nicht wissen, nach, nach, nach, nach fünf, Das ist doch nicht vorbei. Nein, die lachen euch aus, die Entwickler. Sagt da, ha, get pranked, bitch. Das sagt er euch dann in die Fresse. Es kommen noch viel, viel mehr Nächte. Das ist nur der Anfang. Also, zumindest in diesem Spiel. Maggill, hau ab! Hi Foxy! Ich hab nur noch zwei Balken. Okay. Okay, stopp. Magel? Wie geht's dir? Süße. Ach, verpiss dich doch. Hi! Na, wie geht's dir? Nicht gut, weil du da bist. Oh mein Gott, das ist lange gebraucht. Warum brauchst du so Young? Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Ich dachte, ich werde jetzt instant sterben. Lass mich, lass mich, lass mich, lass mich. Aufladen, aufladen, aufladen, aufladen! Jetzt kommt die Puppe und dann bin ich tot. Nice, voll, ist voll. Ist drin. Das muss alles festgehalten werden. Ah. Mein Gott, hilf mir. Alter, ich dachte gerade wirklich irgendwie, mal jetzt rein. Bitte, ist jetzt nur ein Weißt du? Wer will ich jetzt bitte um diese Uhrzeit rein? Es ist fast eine Morgen. Scheiße, meine Batterie geht leer. Ich muss sparsam sein. Zack. Mein Gott ist drin. Und du bist drin. Hi. Mein Gott. Ich hoffe, im anderen Ohr nichts, aber jetzt bin ich froh, dass ich auf dem anderen auch nichts Hör nichts höre. Das Hälfte? Okay. Ah, oh, du kommst gefährlich nah, du kommst gefährlich nah. Das gefällt mir nicht. Freddy gefällt das gar nicht. Freddy gefällt das überhaupt nicht. Hi. Niemand mag dich. Du ne werde ich bitte großer erzogen? Nein! Ich habe auch noch nie gesehen. Na? Chica ist wieder in der Hall. Welcome to my hall. We have some very good. Uh Was reimt sich? Weiß ich nicht. Oh fuck! Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich tot bin. Nein! Scheiße, ich dachte, ich war schnell. What? Oh, verdammt, ich dachte ich wirklich, ich dachte wirklich wäre schnell. Was? Ich war nicht schnell genug? Was erwarten die bitte? Okay, Leute. Jetzt. Finale Versuch. Sonst gehe ich pennen. Weil ich habe keine Lust, nach 1 Uhr morgens weiter zu Ganz ehrlich. Da hätte ich bessere Dinge zu tun. youtube meine meine Videos, gute! Ups. Man kann auch einfach auf die andere Seite rausklicken, merke ich gerade, okay. Hi, Foxy, das reicht. Hi, Foxy. Hi! Na wie geht's dir so? Wollen wir Ka Kaffee grenzen halten? ist eine gute Taktik glaubt das ist gut cool. glaubt ich, glaub, ich gewinne damit fuck was alter ich bin doch so wie schadet wind up the music box bis sie voll ist und wieder dann dance können hey Ach, ich weiß nicht, warum, ich, weiß nicht warum ich verloren habe da jetzt habe ich gewonnen jetzt haben wir hundertprozentig gewonnen jetzt können wir in das geheime secret level aus äh, mario 642 1 Uhr morgens schon. Das ist natürlich nice. 1 Uhr morgens erreichen wir immer. Wir haben es bis 5 Uhr morgens geschafft. Und dann habe ich mich verdrückt. Wer ist es? Wer ist es? Niemand. Da ist noch niemand da. Was willst du? Jetzt aber. Ich meine. Hi, Menge. Du bist es. Hi. Bitte, du mich nicht. Ich will nicht, dass du mich mit deinem Nicht-Gesicht auffrisst. Kann auch was er machen mit mir. weil ich wollte mich ja wieder in einem Suit stecken. Ich habe aber gar keine Lust drauf. Lass mich bitte in Ruhe. Wirklich. Lass mich einfach in Ruhe. Hi, hi, hi, besser, besser. Egal. Nicht wichtig. Fuck. Foxy? Ich muss immer nach äh, hier nach da in die Richtung gucken, weil da ist mein OBS, da sehe ich dann, ob meine Webcam und so noch alles läuft. Oh scheiße, war das schlecht. Oh Gott. Okay. Na wie geht's euch so? Hi! Das Mundgeruch! Kannst du bitte weggehen? Das war ja so ein lustiger Joke. Ha ha, darf ich killen? Nein. Ha, ha ha ha Oh, fucking Foxy. Warum muss sie gerade jetzt kommen? Ich wollte gerade sagen, scheiße, ich muss sparen mit Licht. Hi, Freddy. Hi, hi. Hi. Hi. Hi. Bye. Bitte, oh Gott, lass mich in Ruhe, ich will es schaffen, ich will den ersten Stern haben. die Erste Quest. Lass mich in Ruhe. Oh Gott. Haut ab! Es ist 3 Uhr morgens, Bonnie! Ich habe es schon seit Ewigkeit nicht gesehen. Hey! Süßer, wie geht's? Wo warst du so lange? Ich habe mir Sorgen um dich gemacht, Schätzchen. Du machst immer so nett zu mir, du hast mich nie gekühlt. Die anderen wollen mich alle umbringen ist oder? Find ich auch. Aziz, ey, ganz ehrlich, du. Was? Hi, Mango. Verdammt. Bis zur Mitte. Ja, das hat sich gelohnt. Du kennst mich diesmal nicht. Gut. Stehen wir uns also auch. Weiß. Ein wenig, glaube ich. Tut mir leid, falls es Tut mir leid, falls auch meine Webcam wieder mal schlechte Quali also Ich hoffe, dass meine Webcam oder meine Facecam halt nicht mit so einer schlechten Quali ankommt. Eigentlich sollte es gut aussehen. Aber ich weiß es halt nicht. Ich habe noch keine Folge gerendert oder was auch immer gemacht. Ich mache alles im Stück auf. Da bin ich schon mal, bin ich was habe. bin ich den Rest der Tage chillen kann und weiß nicht Minecraft spielen kann. Super. Ich bin Minecraft, weil Minecraft ist Cool Spiel, okay, lass mich. Okay. Bye. Ich hab das Gefühl, ich hab's jetzt. Nicht! Doch. Bye. Und bye. Pardon, bye. Letzte weg. Foxys werden das nicht schieben. Arschloch. Aber jetzt geht er hoffentlich weg. Mein Flash die geht leider jetzt auch weg. Aber... Dings ist nicht da, zumindest. Foxy. Also ich brauche sie sogar gar nicht gerade. Ich hab null Balken noch dieser dieses Blinken. Blink, blink, blink. You will du miss him. Hi. Magst du mich jumpscaren? Ich aber nicht. Also lass es bitte. Ich gebe dir 10 Euro. Nein, gebe ich dir nicht. Nein! Bitte war das schnell genug. Das war schnell genug? Oh mein Gott. Oh mein Gott. schnell genug war schnell ge ich habe meine maske ich muss aufpassen wegen meiner maske ich muss die aufziehen jetzt oh mein gott ich könnte es schaffen leute ich könnte es schaffen fucking chica ich habe auch noch nie gehabt noch lange nicht mal gehabt fuck foxy Mein Gott. Hab's durch in drei Folgen. Der bin ich krass. Yay! Jeremy Fitzgerald. Geil. 100 ,50 Euro Cent, Leute. Für so ein Chaos. Hier sogar noch weniger Geld. Das hat sich nicht gelohnt. Für 100 Euro. Ich bin nicht für 100 Euro. Da würde man durch ihn Herzen fragen. Oh, schaut mal, hat sogar Farbe diesmal. Sechs danach haben wir freigestellt, Leute. Die machen wir in der nächsten Folge. Das ist fast ein Uhr morgens. Ich gehe jetzt schlafen. Und es kriegt Albträume. <lacht> <lacht>